Dankeschön. Genau, wir haben es genannt Never Walk Alone. Es geht darum, an der Universitätsbibliothek Mainz wurde 2015 das Projekt ähm, Blended Learning Informationskompetenz ins Leben gerufen. Wir haben es abgekürzt als Blick. Genau. Und ähm, bevor ich jetzt genau erläutere, was das Projekt überhaupt ist, erstmal. Wir haben es genannt, unsere Hashtags. Das ist schon ein kleiner Auszug von in diesen PDF-Dokumenten, die man schön ja mit einbinden kann in der Lernbar. Haben wir das immer drüber gemacht. Hashtag kurz gefasst noch mal für die Studierenden aufgegriffen, wo einfach noch mal eine Zusammenfassung nach der nachher drin ist von den einzelnen Inhalten in der Lernbar. Deswegen und unsere Hashtags für heute. Worum geht es? Erstmal was ist überhaupt das Projekt? Das Blended Learning Informationskompetenz. Worum geht es da überhaupt? Wer, wer ist für was zuständig in dem Projekt und ähm, wie sind wir beim Projekt vorgegangen? Wie ist da der Projektplan gewesen? Wo stehen wir aktuell? Wo muss man bei den Prozessen darauf achten? Ähm, was sind die Schwierigkeiten und Herausforderungen? Genau. Das Projekt Blended Learning Informationskompetenz, das setzt sich zusammen eben einmal aus dem Aspekt des Blended Learnings und der Informationskompetenz. Es ist eben so gewesen, dass auch eine Universitätsbibliothek gesagt hat: Okay, um State of the Art zu werden, beziehungsweise irgendwann vielleicht auch mal State of the Art zu sein, müssen wir einfach unsere Präsenzkurse auslagern, beziehungsweise auslagern ins Internet, beziehungsweise auch ergänzen einfach. Sprich, es gibt jetzt eine Kombination, aus, ähm, aus Präsenzveranstaltungen, wo der Übungspart ausgelagert wird und der reine Wissenspart soll ins Internet ausgelagert werden, beziehungsweise auf unsere Website. Dazu Nutzer haben wir uns für die Lernbar entschieden, weil wir eben einerseits gesagt haben, sie ist, die Lizenz ist kostenfrei. Das ist im Rahmen von einem Projekt, was auch Hochschulpaktmitteln gefördert wird, wo die Gelder ähm, relativ knapp sind. Das kennen Sie bestimmt auch aus universitären Kontexten her ist das schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Man hat sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten in der Lernbar, eben durch PDF-Einbindung, sodass man die Schulz relativ knapp und kurz halten kann, weil eben Informationskompetenz, das sind Basic Skills, die die Studierenden brauchen, alles rund ums wissenschaftliche Arbeiten, aber die Erkenntnis, dass ich das unbedingt benötige, um studieren zu können, die ist nicht immer direkt unmittelbar gegeben. Und wenn das Curricula nicht verankert ist, müssen wir im Prinzip das Interesse wecken bei den Studierenden. Und das ist einfacher möglich, wenn wir kurze Tutorials haben von maximal 10 bis 15 Minuten. Und ähm, das ist gut möglich in der lernbar, indem man PDF-Dokumente anhängen kann, wo man zusätzliche Informationen mit auslagern kann. Man kann Cluster mit einbinden, ähm, diese ganzen verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und eben, dass man sagen kann, okay, ich hätte gerne, ich brauche Infos per Text. Aber ich kann die visuell unterstützen durch ein Bild und ein Video. Genau deswegen haben wir uns für die Lernbar entschieden, das schon mal vorweg. Ähm, allgemein bei uns im Projekt. Was sind unsere Grundsätze? Worauf wollten wir achten? Ähm, es, sollte, es sollte innovativ sein. Der, Kooperat, äh, der Kooperationsaspekt spielt eine große Rolle, äh, dass mit den Fachbereichen zusammengearbeitet wird. Auch hier ist um, geht es um die Akzeptanz, um den Marketingaspekt Aspekt auch, so die ähm, Tutorials und die Web-Based Trainings eben von den Studierenden ähm, erstmal überhaupt wahrgenommen werden. Ähm, die Tutorials sind nachher ähm, oh, im Sinne von Open Educational Resources, sprich jeder kann sie nachnutzen. Ähm, dieser Aspekt der Offenheit ist uns wichtig, weil das Rad muss nicht neu erfunden werden. Es gibt so viele Universitätsbibliotheken und viele Universitäten benötigen eben zum Beispiel Kenntnisse über ähm, über die Recherche oder über ähm, welche, wie bewerte ich Informationsquellen? Wo muss ich drauf achten? Genau, und der, die, die Aspekte des Beratendes, beratend ist und fördernd ähm, und eben nachhaltig. Das sind unsere Grundaspekte ähm, Aspekte im Rahmen von dem Projekt. Ähm, welche Ziele sind im Projekt vorhanden? Ähm, um nachher am Ende ein ein erfolgreiches Gesamtkonzept, das Ende von dem Projekt ist 2019, ähm, zu haben, wurde zu Beginn eine Bedarfserhebung durchgeführt. Man hat Zielgruppen bestimmt. Was ist unsere Zielgruppe? Wo müssen wir bei der Zielgruppe drauf achten? Was sind ähm, den, ihre, ihre Vorlieben auch im Bereich, ähm, wie müssten Medien aufgebaut sein? Kurz, knackig, nur die zentralen Inhalte sollen vermittelt werden nicht so langweilig, interaktiv gestaltet. Kooperationspartner aus den Fachbereichen, aber auch Kooperation mit dem Studium Digitale jetzt oder auch mit einer Agentur, die für uns das Branding und Naming im Rahmen des Projektes entwickelt hat, ist zentral wichtig, weiterhin unser Webauftritt, Das ist auch ein wichtiger Aspekt mit Bezug auf die Lernbar, weil wir haben unsere Lernbar, das werden wir nachher auch praktisch bezogen noch mal sehen, ein paar Auszüge davon, ähm, angepasst an den Styleguide für unsere, von unserer neuen Website. Sprich, es soll nachher so sein, dass die Lernbar in die neue Website nahtlos integriert wird. Sprich für den, ähm, für unseren User soll es nachher nicht mehr ähm, erkennbar sein, dass ich jetzt in einer anderen Benutzungsoberfläche bin, sondern es soll nahtlos übergehen und ähm, das lässt sich sehr gut mit der Lernbar handhaben und aktuell kann ich Ihnen das leider noch nicht zeigen, weil die Website, die neue Website steht noch nicht und ähm, aber vielleicht irgendwann beim anderen äh, Lernbar treffen. Genau, es werden eben Online lerneinheiten produziert. Ähm, da sind wir momentan dran. Ähm, parallel werden die bestehenden Präsenz Lerneinheiten angepasst an die Online Lernanheiten bzw. zu Blended Learning. Konzepten ummodelliert und es soll ein Beratungskonzept am Ende noch entwickelt werden. Ähm, wer ist denn alles für zuständig? Sprich, in welche Mitarbeiterkraft haben wir, für das, um das Projekt umzusetzen? Ähm, ein Projekt hat meistens einen klar abgegrenzten Rahmen. Aber letztendlich ist man ein Part von einem großen Umfeld. Es gibt einerseits die Akteure im Bereich der Informationskompetenz. Sprich, das sind die Mitarbeiterinnen aus der Universitätsbibliothek, die eben das Expertenwissen im Bereich Informationskompetenz haben. Sprich, wie recherchere ich effizient oder wie funktioniert eine Ausleihe, eine Fernleihe. Sprich, von denen kommen die Inhalte, wenn geliefert. Hier war das erste Ziel überhaupt mal, die zu aktivieren unsere ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weil da ist es so, dass die Frage sich gestellt wird. Ja, ich mache das ja schon seit ähm, 20 Jahren. Warum sollen wir denn was anderes machen? Und die Online Tutorials schaut sich ja eh keiner an. Ähm, das ist so diese Grundsache. Deswegen war der erste Aspekt, ähm, es muss das Interesse geweckt werden von Seiten der Mitarbeitenden. Die müssen motiviert werden. Und in dem nächsten Schritt ging es dann darum, dass man zusammenarbeitet. Ähm, hier war es auch wichtig zu vermitteln. Was ist denn überhaupt? Worauf muss ich achten bei der Erstellung von einem Online Tutorial? Und ähm, wie man nachher im nächsten Step auch noch mal sehen wird, war ist dieser Anleitungsaspekt sehr wichtig, weil wir werden es gleich noch kurz sehen, weil Theorie und Praxis. In der Theorie war geplant, dass die Mitarbeiter selbstständig die Inhalte ausarbeiten, ähm, das in der Praxis nicht so funktioniert, so ganz wie in der Theorie gedacht, weil das Vorstellungsvermögen: Wie, welche Möglichkeiten habe ich denn? Wie kann ich denn meine Inhalte medial abbilden? Ist dann noch ziemlich schwer gewesen für die Mitarbeiter. Im Bereich des blended Learning spricht der Mediendidaktik und der Medienproduktion geht es eben um die didaktische Ausarbeitung, die technische Umsetzung. So sind drei Personen beschäftigt: Einerseits meine, meine Wenigkeit mit einer Vollzeitstelle und eben zwei Hilfskräfte mit a 10 Stunden pro Woche. Diese zehn Stunden pro Woche werden nochmal geteilt ähm, mit der akademischen Integrität. Sprich, es sind fünf Stunden die Woche, wo ich also zehn Stunden auf zwei Personen aufgeteilt, die, die mir zur Verfügung stehen für die Medienproduktion. Also man sieht schon nicht sehr viel Zeit. Man muss ja genau einteilen und auch gut kalkulieren, was, welcher Aufwand wird in welche Produktion reingesteckt, wie viel Zeit habe ich im Rahmen meines Projektes. Ähm, mit unseren internen Partner, das ist vor allem unsere Marketingabteilung, das ist der Herr Eberlin, der eben für die Gestaltung der Website ähm, zuständig ist. Da geht es eben um die technische Umsetzung. Es bekommt Die Website ähm, bekommt einen Relaunch und wird komplett neu designt, weil ich weiß nicht, ob Sie die Website der Universitätsbibliothek Mainz kennen. Die ist aktuell nicht sehr zielführend, bezeichnen wir es mal so. Und anhand dessen von der neuen Website wird eben, wurden eben auch die Anpassungen der Lernbar vorgenommen. Und ähm, ja, das Wir-Gefühl, dieses Ziel des Wir-Gefühls, das spiegelt wieder schön zurück zu, dem, zu den äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus dem Haus dass man eben sagt, wir gestalten was zusammen. Ihr seid mit dran beteiligt. Nicht wie oft bei Projekten, es wird was entwickelt und wird den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nachher vorgelegt, sondern die sind aktiv an dem Prozess mit beteiligt. Der vierte Personenkreis, der eine große Rolle spielt im Projekt, sind eben unsere externen Partner, einerseits das Studium Digitale mit unseren Designanpassungen innerhalb der Lernbar. Und eben auch ähm, die Agentur Schiebezimmer aus Mainz, die eben fürs ähm, Branding und fürs Naming zuständig sind und ähm, im Bereich der Produktvermarktung Wiedererkennung eine Rolle spielen. Ähm, wie sind wir vorgegangen im Projekt? Im ersten Jahr des Projekts gab es eine, ähm, eine Bedarfsanalyse, die stattgefunden hat. Es wurde erstmal identifiziert, was ist State of the Art, was sind die Interesse, Bedarfe, Bedarfe äh, unserer Nutzer und Nutzerinnen. Und wie gehen wir am geschicktesten vor? Wie entwickeln wir Inhalte, die am Point of Need sind, die dort ankommen, was der Nutzer braucht? Und ein wichtiger zweiter Part war eben dieser Kooperationsaspekt, was sind Partner, die auch Interesse daran haben, gemeinsam fachspezifische Inhalte auszuarbeiten. Ähm, in der nächste, der nächste große, die nächste große Projektphase war die Konzeptionsphase. Ähm, was ist die Strategie, die wir verfolgen mit dem Projekt? Wie schaut unser didaktisches Gesamtkonzept aus? Wie wollen wir einzeln vorgehen, um eben schon genau sagen zu können, wir brauchen die und die Inhalte. Wir haben den und den zeitlichen Aspekt dafür. Genau. Und momentan befinden wir uns in der Produktionsphase. Sprich, wir sind die einzelnen Drehbuchseiten am Ausarbeiten, die Medien am Produzieren und äh, im nächsten Jahr findet dann eben die Vermarktung des Ganzen statt. Der Vermarktungsaspekt spielt hier eine große Rolle, denn man hat damals in der, ähm, in der Identifikationsphase festgestellt, dass über drei Viertel der Studierenden keine Ahnung haben von was sie überhaupt alles für Möglichkeiten haben an der Uni. Sei es Präsenzkurs, seien es Blended Learning Kurse oder sei, sind es ähm, Online-Kurse. Also sprich das Wissen darüber, was kann ich, über, was kann ich alles machen, wo kann ich mir noch zusätzliche ähm, Soft Skills mir aneignen, die jetzt nicht in meinem Lehrplan drin sind. Da fehlen halt die Kenntnisse einfach drüber. Deswegen ist hier die Vermarktung spielt eine große Rolle. Und hier kommen auch wieder die Kooperationspartner ins Spiel. Ähm, genau. Und in einem letzten Step gibt es eben die Evaluation, eine Evaluation einerseits im Sinne, dass wir eine Kontrollinstanz haben, die einmal noch mal drüber schauen, bevor wir online gehen mit unseren Web based Trainings ob die denn so greifen, sind die denn gut, wo müsste noch was noch nachgebessert werden. Das besteht einerseits aus einer internen Kontrollgruppe, aus verschiedenen Personen aus dem Haus selber und eben aus einer externen Kontrollgruppe vom, ähm, von einem Professor aus der Medienpädagogik heraus, vom Herrn Aufenanger, von ähm, anderen Dozierenden aus den Fachbereichen und Studierenden. Und diese Gruppe hat sich zusammengesetzt eben auch wieder anhand von der, aus der Identifikationsphase. Und das, dazu gibt es dann eben den Rückkopplungsprozess zu den anderen Phasen, wo dann nochmal nachgebessert wird. Ähm, bei der Produktion selber war es eben wichtig, erstmal den äh, Mitarbeitern zu vermitteln, wie funktioniert überhaupt ein Instruktionsdesign, was ist überhaupt ein Instruktionsdesign, wie gehe ich am geschicktesten vor. In der Theorie war das alles auch wunderbar, wurde auch alles nachvollzogen, warum ich Vorplanungstabellen brauche, wie Grob- und Feinkonzepte aufgebaut werden und eben auch wie dann einzelne Drehbuchseiten erstellt werden, die halt wichtig sind für die Medienproduktion. In der Praxis sah das allerdings ein bisschen schwieriger aus, weil die Vorstellungen, wie das nachher aussieht, ist die eine Sache noch. Und dann wiederum die andere Sache. Ich muss zu Papier bringen, was ich, was ich, jetzt seit 20 Jahren einfach immer so salopp mal mache und soll mir dann Gedanken machen. Was sind jetzt Vermittlungsformen, die jetzt hier für Anwendung finden? Was ist der, Was ist mein konkretes Lernziel mit dem und dem Lerninhalt? Also mich bewusst mit meinen Inhalten auseinanderzusetzen und die einfach gezielter formulieren zu können. Aufgrund dessen ähm, hat dann die Ausarbeitung in Workshops stattgefunden. Man sieht hier den Zeitraum auch von September 2016 bis ca. September 2017. Wir sind auch noch nicht am Ende, aber es sind schon von sechs Web-Based Trainings, die ähm, Drehbücher fertiggestellt. Ähm, das war mehr, haben, dafür haben wir fast ein Jahr gebraucht, aber auch ein Jahr, weil am Anfang sehr viel Zeit draufgegangen ist, ähm, erstmal zu vermitteln, warum. Müssen wir das machen? Warum ist es didaktisch sinnvoll, so vorzugehen? Und anhand dessen wurde dann, in habe, ich noch, habe ich dann ein Konzept entwickelt, was nicht mehr rein, das ist ein reines Grobkonzept, das ist ein Feinkonzept, sondern es wurde ein Mix daraus gemacht, was greifbarer war für die Zielgruppe. Oder bei den Vorplanungstabellen wurden nur die Aspekte mit reingenommen, was auch wirklich ähm, jetzt für die Gruppe handfest ist. Es wurde mit Praxisbeispielen angearbeitet, damit es nachvollziehbar ist und es wurde in Workshops gearbeitet. Sprich, ist die, der Grundgedanke, der da gewesen ist. Der Inhalt wird geliefert von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus dem Haus und ich komme werde hinzugezogen für den didaktischen Aspekt. Sprich, wie ist es, Wie vermitteln wir die? Wie wird das Lernziel sinnvoll durch die Inhalte transportiert? Ähm, ja, das hat nicht funktioniert. Ähm, so gibt es jetzt praktische Workshops, ständige Workshops. Was auch sehr viel Spaß macht, was allerdings beachtet werden muss, ist, es ist ein Riesenzeitfresser. Aber es macht sehr Spaß, die Mitarbeiter sind motiviert, die machen das auch alle nebenbei, neben ihrer alltäglichen Arbeit. Das sind zwölf ähm, bis 15 Leute, die daran noch mitarbeiten und ähm, die machen es, weil sie sagen, oh, ist super, ich lerne selber noch was hinzu und es macht mir Spaß und ich kann mal was bewegen, ich kann mal was voranbringen. Sprich der Teambuilding-Aspekt äh, Team hat eine große Rolle gespielt. Wir mussten erstmal ein Team überhaupt werden, das Gefühl haben, wir können gemeinsam was entwickeln und es wird nicht wie oft in anderen Projekten einfach was über den Kopf hinweg entschieden und ähm, einfach gesagt, hier ist jetzt ein fertiges Produkt, arbeitet damit. Ähm, schon vorhin angesprochen, das Corporate Design ähm, wurde entwickelt, unser Branding, unser Naming, das ist unser UniBody. Den haben Sie ganz am Anfang auf der Startseite schon gesehen. Das ist im Prinzip unser Illustrationssystem. Ich zeige nachher auch einzelne Bilder nochmal davon, womit gearbeitet wird. Wir haben gesagt, wir möchten eine illustrative Bildsprache verwenden und möchten damit auch Animationen und Videos gestalten. Nachher exemplarisch haben jetzt, habe ich zwei Inhaltsseiten einfach mal gestaltet, weil wir sind, wie gesagt, gerade in der Medienproduktion. Sprich, es, es gibt noch kein fertiges Lernbaumodul, das ich Ihnen präsentieren kann, ähm, wo Sie dann auch sehen werden, dort laufe ich zum Beispiel auch durchs Bild. Sprich, natürlich wird kein illustratives ähm, Video entwickelt, wenn es einfacher ist zu produzieren ähm, mit einer Person, um zu zeigen, wo sind die Räumlichkeiten. Sprich, es wurde da auch abgewägt, was ist sinnvoll für welchen Medieninhalt. Aber grundsätzlich haben wir halt gesagt, wir brauchen so ein Illustrationssystem, weil eben keiner bereit ist dafür, ähm, ja, requisit zu sein und möchte gerne ähm, im Video zu sehen sein beziehungsweise immer dann erst darauf zu warten, wann kommen Studierende, ähm, wer wer ähm, wer hat gerade Lust und Zeit. Das ist auch nochmal ein Zeitfaktor, den wir einfach leider nicht mehr in dem Projekt haben. <lacht> In der Medienproduktion, die zwei Hilfskräfte und ich auch selber, wir haben verschiedene Fortbildungen besucht, eben für ähm, Adobe Premiere, Schnittprogramme, After Effects, um eben auch die Inhalte qualitativ, einigermaßen qualitativ hochwertig ähm, ja, produzieren zu können. Genau, und auch mit denen finden eben ständige Besprechungen statt von den einzelnen Drehbüchern, weil es ist eben so, dass nicht, dass wir die Drehbücher nicht im Einzelnen, im ganz in, mit der Gruppe, mit der vorderen Gruppe, mit den Mitarbeitern werden die Drehbücher ja entworfen. Aber es ist so, dass es nicht au all detail alles drinsteht. Sprich sein zweites, zweites, Frame ist jetzt der Vogel muss von links nach rechts fliegen, also unsere Eule, sondern es ist auch noch so, dass den, dass den Hilfskräften eine kreative Freiheit gelassen werden soll, weil sonst macht das Ganze keinen Spaß. Ich kenne es von mir selber, wenn ich reine Abarbeitungsaufgaben habe, dann ähm, ist das irgendwann relativ schnell ermüdend und ich bin nicht mehr so motiviert bei der Sache. Und deswegen wird sich nachdem ich die, in den Workshops die Drehbücher ausgearbeitet habe, beziehungsweise die Drehbuchseiten, wird sich nochmal an die einzelnen ähm, Drehbücher für die Medien mit den zwei Hilfskräften zusammengesetzt und auch die dann nochmal weiter ausgeführt und besprochen. Genau, hier eben also dieser theorie praxis -Klasse. Jetzt einmal so ein paar Auszüge. Ich weiß, das ist jetzt nur schwer zu lesen, das ist einfach nur so, wie sah so eine Vorplanungstabelle aus. Vorher, müssen Sie müssen sich vorstellen, jetzt wo die Inhalte eingefüllt wurden von einer Gruppe, das ist von einem Tutorial, Top oder Flop, Informationen kritisch bewerten, ausgefüllt wurde, standen vorher gezielt die Fragen. Also was muss in welches Feld eingetragen werden, über welche Fragen muss ich mir Gedanken machen und nebendran sieht man auch schön, das sind dann Kommentare meinerseits, wo die Gruppe sich dann nochmal Gedanken machen sollte. Das war der erste Schritt, der auch noch ganz gut funktioniert hat, mit diesem Online und mit per E-Mail, das hat noch ganz gut funktioniert. Ähm, bei diesem Schritt allerdings ist es dann gescheitert, das hat schon nicht so ganz funktioniert. Ähm, obwohl man sich eigentlich denken könnte, wenn man sich diese Vorüberlegung gemacht hat in der Vorplanungstabelle, müsste es relativ leicht sein, eigentlich so ein Grobfeinkonzept ähm, auszufüllen, war allerdings nicht der Fall. Hier haben wir dann angesetzt mit den Workshops, haben uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, Aha, wie könnte denn so unsere erste Grobgliederung aussehen, was könnte denn ungefähr für eine, ähm, einen Seitentyp aus der Lernbar gewählt werden, so erste Gedanken zugemacht. Im nächsten Schritt wurden dann Drehbuchseiten erstellt. Die Drehbuchseiten ähm, wurden alle in Word nachgebastelt meinerseits, damit die Gruppen, die zwischen zwei und fünf Personen groß sind, alle auch dran arbeiten können im Teamweb drin und sprich die Veränderungen auch nachvollzogen werden können. Deswegen wurden die nachgebastelt. Ähm, genau. Und auch zwischen grob und Feinkonzept und den Drehbuchseiten ist oft noch mal ein ganz großer Umswitch. Passiert, dass man gemerkt hat, ah nee, so wie das vorher, wenn man sich das gedacht hat, funktioniert das doch nicht. Genau. Ähm, was ein wichtiger Part doch ist, ähm, wo wir auch verschiedene Workshops durchgeführt haben, unser Marketing-Experte ist sehr fit auf dem Gebiet, ist im redaktionellen Schreiben. Sprich, wie formulieren wir denn die Texte, sodass die einigermaßen ansprechend sind, dass die kurz und knapp sind? Ich glaube auch, ähm, ich, ich sage sag einfach mal, meine Mitarbeiterinnen, die konnten auch nachher nicht mehr hören, meine Frage, brauchen wir das wirklich? Weil ich, also gefühlt, die haben immer schon die haben gesagt, oh, heute kam gar nicht eine Frage, wenn ich am Ende nachher nicht mehr die Frage gestellt habe, brauchen wir das denn wirklich? Weil irgendwann hat man auch den Entwicklungsprozess bei denen gemerkt und das ist ganz schön zu sehen. Und hier rechts ist zum Beispiel so ein, ähm, ist ein Beispiel, was jetzt, was man jetzt hier links, was markiert ist, das ist jetzt so ein, so ein erster Entwurf für die ähm, zwei Hilfskräfte auf Medienproduktion, was dann eben als PDF-Dokument mit ausgelagert werden soll. Inhalte, die interessant sind, die wichtig sind, aber die jetzt erstmal von dem reinen ähm, Themengebiet jetzt erstmal nichts zur Sache tun, die werden halt ausgelagert in PDF-Dokumente. Genau, hier das ist unser, ist unser unibody ähm, einfach exemplarisch mal ein paar rausgesucht, wir haben verschiedene, ähm, wir haben Unibody mit einer Mütze, mit einem JGU-T-Shirt, mit Kopfhörern, sodass auch verschiedene ähm, Comics oder auch ähm, Dialoge einfach nachgestellt werden können mit der Eule. Wir haben, eine Fliegen, wir haben eine fliegende Eule, eine Eule hebt den linken Arm, einmal den rechten Arm, einmal beide Flügel, ähm, genau, oder auch die High-Five-Eule. Weil ein stamp up war schwierig mit der Eule. Das war so der erste Grundgedanke von der Gruppe. Wir hätten gerne eine Eule, die den stamp up macht. Das hat nicht funktioniert. Und dann kam mir irgendwann auf die High-Five-Eule. Genau, und dann wir haben einmal, es ist es alles einzeln austauschbar. Sprich auch die, ähm, die Brillen sind austauschbar, die Augen. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Wir haben sogar auch eine verliebte Eule. Weil gesagt, vielleicht brauchen wir auch irgendwann mal eine verliebte Eule, weil sie so glücklich ist, weil es einfach ähm, so schnell an ihre Literatur gelangt ist oder ihr Zeitmanagement verbessert hat. Genau. Das ist einfach nur ein kleiner ähm, Auszug daraus. Ähm, jetzt kommen wir für, zu dem spannenden Part. Ich bin auch schon über die Zeit. Ich beeile mich auch. Ähm, das ist aber der spannende Part für Sie, weil wie sind wir vorgegangen bei unseren Lernbeanpassungen? Wir haben uns hingesetzt und haben uns überlegt, hm, was hätten wir denn gerne? Was sind unsere ähm, Corporate Design Farben? Was sind die an? Was sind die Schriften auf unserer Website? was möchten wir da haben, wie muss das ausschauen in der Lernbar, dass das nachher auch perfekt zur neuen Website passt. Die Farben sind nicht auf dem Beamer nicht ähm, ähm, farbgetreu, wie sie jetzt sind. Das ist eigentlich so ein, so ein türkis petrolton ähm, weil Türkis Petrol und ein, unser klassisches JGU-Rot sind die ähm, Corporate Design Farben und die sind gibt es in verschiedenen Abstufen, wurden die halt mitverwendet. Genau. Ähm, wir haben eben gesagt, wir brauchen oben die Führungsleiste nicht mehr. Das ist vielleicht jetzt ähm, besonders im Verhältnis zu den anderen. Ähm, ich wurde auch von Frau Vosner-Kur gefragt, warum ist die denn weg? Was ist denn der didaktische Hintergrund davon? Wir haben gesagt, dadurch, dass wir keine Tutorials haben möchten, die länger, wie länger als 10, 15 Minuten sind, brauchen wir die zusätzliche Führungsleiste nicht, da wir links das Navigationsmenü haben worüber ich eben sehen kann, wo befinde ich mich jetzt gerade in dem Moment. Und wir haben gesagt, die Vor- und Zurück-Buttons, die sind dadurch noch besser sichtbar und ähm, die Navigation ist dadurch vielleicht noch ein Tick intuitiver. Ähm, dann eben gesagt, okay, was, was soll die Hover-Farbe sein, ähm, welche Schrift wollen wir verwenden, das Icon sollte ausgetauscht werden von der Bildvergrößerung. Wir brauchen, haben gesagt, wir brauchen auch kein Lesezeichen, weil unsere Tutorials sollen einfach nur auf, werden auf die Website gestellt und an verschiedenen Stellen immer verlinkt. Sprich nicht in ein Lernmanagementsystem wie Ilias, Moodle oder Olad eingebunden. Sprich wir haben auch keine Kennung am Anfang, das ist eben diese freie Zugänglichkeit. Sprich das Lesezeichen greift hier auch nicht. Und dann haben wir gesagt, es ist doch wunderbar, dann können wir unser Unibody-Logo mit einbinden anstelle von dem Lesezeichen. Genau. Und ähm, das Gleiche haben wir im Prinzip auch gemacht für ähm, die verschiedenen ähm, Aufgabentypen, dass wir gesagt haben, okay, die Buttons wollen wir in den und den Farben haben. Und das war so unsere ähm, erste, ja, erste Anlauf, das war die erste Anlaufstelle für die Lernbeanpassungen. Und anschließend haben wir dann öfters telefoniert, per E-Mail nochmal nachgefragt. Wir haben zum Beispiel auch im Schritt gemeint, okay, wir haben uns eigentlich gedacht, ja, die sollen da unten grün, also in diesem Türkis und in dem Rot sein die Buttons, war aber nachher, als wir es dann gesehen haben, in der Umsetzung doch zu unruhig. Also sollte dann doch eher eine Farbe haben. Und ähm, ja, und wir haben am Anfang gedacht, okay, es ist ganz einfach, wir schreiben das einfach per E-Mail, was wir haben wollen und haben dann selber bei uns gemerkt, nee, nee, wir müssen das einmal in Photoshop oder so selber nachbasteln, wie sieht das denn aus, weil auch unsere Vorstellungskraft da in dem Moment dann nicht so gut war. Und damit wir nicht so viele Korrekturschleifen drin haben, haben wir eben das dann so gewählt. Und ich glaube, man konnte einigermaßen, kann man damit klar, ja, ja. Genau, jetzt hier einmal noch ein kleines Beispiel von Lemmer. Ich habe die Seiten, also bei mir ist es jetzt hier zu sehen. Also ich habe die zwei Inhaltsseiten extra heute Morgen noch gerade gestaltet, weil wie gesagt, wir gestalten selber eigentlich aktuell noch nicht in der, kann ich es nicht sehen der grüne, Punkt. der grüne Punkt, okay. Genau, wir gehen mal zurück. So sieht zum Beispiel unsere Startseite aus. Das ist jetzt hier auf dem Beamer gerade leider etwas dunkel. Wir haben halt gesagt, wir wollen eine Schraffur noch mit drin haben, eine gewisse Transparenz und unser Unibody-Logo auf der Startseite. Dann ganz klassisch die Inhaltsseiten, man sieht jetzt eben hier oben, dass bei uns die Führungsleiste jetzt nicht mehr mit ähm, vorhanden ist, sondern eben einfach die Navigation über das äh, Menü gerade erfolgen kann. Ähm, hier auch ein kleiner Auszug jetzt gerade mal aus einem, aus einem ähm, Video, das ist noch nicht final, das ist noch eine Ruffassung, ist noch nicht fertig, das ist nur ein ähm, kleiner Auszug. Das ist jetzt ein Beispiel, wie erstelle ich mein Biblio, wie bekomme ich meinen Bibliotheksausweis. Ähm, der Eingang von der ZB ist nicht immer klar erkennbar, deswegen wurde auch das nochmal klar definiert, weil man kommt nur durch den einen Eingang rein und durch den anderen Eing äh, Ausgang dann eben wieder raus. ist noch nicht final fertig, da sind, auch noch, ähm, da sind noch einige Feinheiten zu machen, aber so als erste Vorstellung. Weil das ist auch eins von den wenigen Tutorials, wo wirklich reale Personen mit drin vorkommen. Weil wir gesagt haben, die müssen eben sehen, den Raum. Genauso wie bei der Medienausleihe. Unser Leitsystem von der Bibliothek ist sehr verwirrend bis hoch ins Magazinturm. sind überall Fußspuren, aber keiner schaut... Ähm auf den Boden und folgt den Fußspuren. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist, wäre zu aufwendig, das mit dem Illustrationssystem genau. zu machen, sondern wir laufen halt mit da durch. Und auch hier, ich muss ja als Person dorthin gehen und mir meinen Bibliotheksausweis erstellen lassen. Genau. Ähm, hier nur ganz kurz als Beispiel. Das ist für die Fernleihe. Das ist eben dann auch mit vertont. Das ist eine Mitarbeiterin bei uns aus dem Haus. Die eine Gesangsausbildung hat, was sehr vorteilhaft ist zum Besprechen. Um herauszufinden, dass die Literatur noch vorhanden ist, kriegen Sie deinen wünschen Treffer auf Russio-Verfügbarkeit. In der Udemy gibt es diese Buch nicht. Sie können es aber der Fernseher aus einer anderen Lösung bestellen. Also man sieht halt hier den Prozess, wie das funktioniert. Man sieht auch hier, wir haben uns gesagt, bei den eigenen Videos der Ladebalken soll auch die Farbe haben, alles im ähm, Corporate Design. Genau, also ganz klassisch. Und die Eule ist halt, wir haben halt gesagt, das ist unsere Hinweiseule. Die wird bei halt verschiedenen Sachen im Tutorial verwendet, wenn halt ist. Hier, Achtung, schaut mal darauf, dann ist meistens entweder die Eule oder halt die Verflügerung. Genau, also noch kein großartiger Effekt jetzt mit drin, aber man kann mit ähm, einfachen, wir haben halt geschaut, wie kann man mit einfachen Mitteln was erstellen, was doch fürs optische Auge noch ganz nett und ganz schön aussieht und ist nicht vielleicht ganz so langweilig, weil es sind eben nicht, wie gesagt, die spannendsten Inhalte, aber es sind wichtige Informationen dort drin die man halt doch als Studierender irgendwann mal benötigt. <lacht> genau. Und was wir auf der Endseite noch mit eingebaut haben, wir haben halt gesagt, da wir immer schön auf verschiedene Tutorials mit verweisen möchten, ähm, wäre es doch ganz gut, wenn man hier auf diesen Endbutton, dass da einfach nicht steht Ende oder ähm, Tschüss, sondern wenn man klickt drauf und man kommt eben einfach, man wird direkt irgendwo anders hingeleitet. Noch auf ähm, genau, so als Art klären wir, Genau, vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Und ja, danke.